Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kreuzberg, Back to the Roots. Ich habe ja hier mal gelebt und mein Gast heute Bodo Wartke, zum Dritten. <lacht> ich grüße dich. Es ist jetzt wieder ein paar Monate her. Ja, es kommt mir nicht so vor. Also ich kann mich sehr gut an unsere zurückliegenden Interviews erinnern und denke mal, das war ja das letzte Woche. Ja, ja. Ich fühle mich glaube ich, wie so ein Karrierebegleiter, weil jedes Mal, wenn ich dazu komme, es ist. Ja. <lacht> <lacht> und das letzte Mal haben wir vereinbart, dass du mir erzählst, was da in New York passiert ist. Also kurze Zusammenfassung, du bist nach New York zu einem Festival, mhm. Frankie 100, so in zwei, drei Sätzen, was war das? Das war der 100. Geburtstag von Frankie Manning, der swing legende also der Typ, der damals maßgeblich die Art auf Swingmusik zu tanzen, nämlich den Lindy-Hop, erfunden hat. Der wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und das wurde groß gefeiert mit insgesamt 2500 Tänzern aus 47 Ländern und ich wurde dorthin eingeladen, um ja. zu singen, nämlich mein internationales Liebeslied in allen Sprachen. Wunderbar, wir haben das letzte Mal ja, uns fast nur über Swing unterhalten. Und ähm, es geht ja jetzt auch mit Swing weiter mit dir. Ähm, aber bevor das losgeht, du hast mir versprochen, du hast Bilder dabei. Ja. Zeig mal. Und Mach du musst ich. mir erzählen, was da alles passiert ist. Pass auf, also. <lacht> ähm, ich zeig dir erstmal Bilder von dem Auftritt auf der Bühne. Mhm. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, da, das zum Beispiel. So, also so sah die Bühne aus. Das ist quasi dieser Saal, wo alle unten am Tanzen sind. Das ist mein Auftritt. Schräg oben von der Empore fotografiert. Es gibt noch ein anderes schönes Foto, da sieht man das. Da. Da sieht man es von vorne aus dem Saal. Savoy. Ja, cool, ne? <lacht> Alter. So, und hier ähm, sieht man es. <lacht> Beschreib mal, was, da, was ist da passiert? Pass auf, ich will ein, ein letztes Foto dir zeigen, wo man den Eindruck gewinnt, wie der Saal aussah, Siehst du mal. Na, alles voll mit Leuten, auch oben auf den drei Balkonen. Und du hast und richtig am Flügel. Ich habe da am Flügel gesessen, genau. Also äh, da, wo sonst eben halt, wo diese Big Bands standen, ne, mhm. da stand eben auch dieser Flügel und an dem nahm ich Platz. Und zwar kurz nachdem in den Geburtstag von Frankie Manning hinein gefeiert wurde. Also es fielen Luftballons von der Decke und wow. Und danach bin ich aufgetreten, also eine riesen Ehre. Und dort ist es mir halt wie bei anderen internationalen Auftritten zum ersten Mal passiert, dass alle Sprachen im Publikum verstanden wurden. So, also du hast genau gehört, alles klar, da sind die Chinesen, alles klar, da sind die Russen, da sind die Türken, so. Und ein von den Organisatorinnen des Festivals ist Chinesin. Und als ich halt Mandarin sang, kam sie danach auf die Bühne und reckte beide Daumen in die Höhe nach dem Motto Ja, das richtig ausgesprochen! <lacht> Super! Und das passiert eben selten, dass... Ähm, das Lied so abgefeiert wird, also das kommt auch sonst immer total klasse an. Nur wenn sich hierzulande in Deutschland Leute Sprachen wünschen, dann wünschen sie sich eben oft Latein und Klingonisch. Also Sprachen, von denen sie wissen, dass ich die kann und die auch sehr, sehr lustig sind. Aber hier wünschen sich Leute Sprachen, die ihre Muttersprache sind. Und in der Muttersprache, ich liebe dich zu hören, ist halt nochmal was anderes. Und es ist auch irgendwie verbindend, wenn so ein Riesenpublikum aus so vielen Ländern zusammenkommt, ne? Genau, ja. Wie war das? Also wie ist das? Ich sehe ja, es ist, ähm, äh, es ist Savoy. Wahnsinn. Also das war nicht im Savoy. Nein, nein, nein, das Savoy gibt es nicht mehr. Das Savoy ist ein legendärer äh, Ballsaal, der in den 20ern erbaut wurde und 58 abgerissen und der war so groß wie ein Block. So, also okay. New York, Manhattan ist ja so aufgeteilt, dass die Straßen alle also, ne, so rechteckig verlaufen und was eben zwischen zwei Kreuzungen ist, nennt man einen Block. Mhm. Und der Savoy Ballroom bestand aus einem Block, also der ist 400 Meter groß gewesen. Mhm. Ja, überleg mal, ein, ein Raum Mit 400 Meter lang. Mit verschiedenen Areas, wo wir das letzte Mal drüber geredet genau, haben, wo ja. die Richtig, richtig. Genau. Ja, zwei Bühnen gegenüber mhm. und dazwischen die Tänzer. Und an der Stelle, wo der Stand ist ist ein Gedenkstein, den kann ich dir zeigen. Da stand ich nämlich davor. Da haben wir uns vor fotografieren lassen. Ähm, da, guck, das ist er. Ne? Mhm. Und da steht eben auch nochmal in dieser Inschrift drauf, ähm, was das eigentlich war, der Silver Ballroom, und was er bedeutet eben für die afroamerikanische Kultur und äh, fürs Tanzen und für Swing überhaupt. Also gerade zu einer Zeit, wo eben noch krasse Rassentrennung herrschte. Mhm. So, äh, Tanzten mitten in Harlem Schwarze und Weiße in friedlicher Eintracht und hatten zusammen Spaß und haben zusammen Musik gemacht. Und ich habe in Harlem gewohnt, tatsächlich die ganze Zeit. Wir haben darüber geredet, dass, man, <lacht> dass Harlem unsicher sein äh, Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ist also nicht so. gar nicht. Mein, mein Vater hatte Angst um mich. Der dachte, oh Gott, der wohnt in Harlem, der wird erschossen. so <lacht> Und ich wurde nicht erschossen und hatte, hatte da echt viel Spaß, tatsächlich. Also. Äh, ich war oft tatsächlich der einzige Weiße auf der Straße, aber kein Problem. Also ich fand so Harlem als Bezirk auch viel sympathischer als die ganzen Innenstadtbezirke in Manhattan. Also, die sind halt sehr, sehr voll und sehr wuselig und sehr anstrengend und Harlem ist einfach sehr entspannt. Man kann einfach. Man kann einfach sein und, und die Leute grillen auf der Straße und haben Spaß und so und, und, und tanzen auch auf der Straße. Witzig war, am, am letzten Tag des Festivals gab es eine Parade durch Harlem mhm. Und zwar an die Städten der Jugend und Kindheit von Frankie Manning. Und da hat halt eine Marching Band gespielt und alle Tänzer haben dazu getanzt. Und vorher haben wir uns eben an diesem Memorialstein getroffen. Und es gab ein paar Reden und dann ging es halt durch Harlem. Und einer, der sich auskannte, sagte, hier da ist Frankie zur Schule gegangen und da ist er geboren und hier ist er aufgewachsen. Und das sind von außen völlig unscheinbare Häuser oder welche, die inzwischen auch gar nicht mehr stehen. Hm. Und das Besondere war, dass äh, die Tänzer tatsächlich größtenteils Europäer sind und Leute aus, von anderen Kontinenten, aber wenig Afroamerikaner. So, die haben ja doch alle zugeguckt von den, von den Fenstern aus und fanden das halt total geil, dass da Leute durch Harlem paradieren, fanden die tierisch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass halt so traditionelle afroamerikanische Kultur... In Harlem nicht mehr so richtig sichtbar stattfindet, aber halt aktuelle afroamerikanische Kultur, also Hip-Hop, ist einfach total groß. Mhm. Und mir ähm, hat auch ein Typ eine Hip-Hop-CD auf der Straße verkauft, ein total netter, und er meinte, interessierst du dich für Hip-Hop? Und ich meinte, klar. <lacht> er sagt, das ist die CD von meiner Band, guck mal. Und ich, oh ja, interessant. Und er hat mir erzählt, ähm, also er hat Harlem Musik drüber geschrieben, Musik auf Deutsch geschrieben. Und ich habe gesagt, ähm, ah, cool, so schreibt man das in meiner Sprache. Und ah, du kommst aus Deutschland, nee, das ist ja cool. Und und auf, der Plat auf dem Plattencover sind halt ähm, vier Typen drauf und er ist einer von denen und er war halt total freundlich. Und dann meinte ich, guck mal, das bin ich, der so ein bisschen unsympathisch zur Seite schaut. Das bin ich und er war halt überhaupt nicht unsympathisch, er war total nett. So, und ich habe ihn gefragt, wieso heißt ihr denn Harlem Six, ihr seid ja nur vier. Und er sagte, ja zwei von uns sind leider erschossen okay. worden, so. Drogen früher und Kriminalität, aber da sind wir weg von, das machen wir nicht mehr. Ja gut, so, okay. Und dann hat er mir erzählt, den ersten Track, den haben wir mit dem Rizzard vom wu clan zusammen produziert. Ich meinte, cool, Alter, ey. Und allein dieses Gespräch fand ich so klasse. Und das war vom Apollo Theater. Das Apollo Theater ist so ein ganz berühmtes Theater, so die Wiege der afroamerikanischen Kultur. So an der 125. Straße in Harlem, also echt so im Zentrum. Und ähm, hier, ich kann dir ein Foto zeigen. Total okay. klasse. Und davor ist so ein Walk of Fame, mhm. wo halt alle Größen ähm, des Showbusiness abgebildet äh, sind. Michael Jackson, Quincy Jones, äh, James Brown, die sind da alle aufgetreten. Äh, hier äh, Ella Fitzgerald zum Beispiel, die hat in der. <lacht> In der Amateur-Night, ist die, da war die 15, war die das erste Mal da auf der Bühne und hat gesungen. So Die Amateur-Night ist quasi eine offene Bühne, wie es hier in Berlin auch stattfindet, wo halt jeder sich mal ausprobieren kann und was machen kann. Und ich habe natürlich gefragt, darf ich da mal spielen? So, also im Box-Office, im apollo Theater, habe ich gesagt, ich kann auch Klavier könnte ich da mal mitmachen, so. Und ich gesagt, ah, da muss man ein Casting für bestehen und die Auftritte sind erst im September. Und wenn die dich nehmen, dann musst du dich verpflichten, vor einem Jahr zur Verfügung zu stehen. Und ich dachte, oh, puh, das ist in Berlin irgendwie einfacher. Ja. So, also da gehst du einfach hin. Ne? und das ist da eben nicht so einfach das sorgt aber dafür dass die Qualität an Darbietung total großartig ist also ich habe mir die Night halt angeschaut ja. und die fällt die Kinnlade runter, das ist unfassbar. Also da sind auch Kinder, so in einer Runde treten Kinder auf. Und da kommt so ein kleiner zwölfjähriger Steppker auf die Bühne, so ein bisschen pummelig mit Brille. Und man denkt so, na, was kommt denn jetzt? Und dann macht er den Mund auf und äh, äh, äh, der Himmel ist voller Geigen. Es ist unglaublich. Und alle Leute springen auf und feiern den ab. Und am Anfang ist erstmal so 20 Minuten Warm-up mit so einer richtig geilen Soul-Band. So einem krassen Stepptänzer und einem super guten Entertainer. Und alle sind am Tanzen und du musst sie nicht mal drum bitten. Die machen das alle von selber. So, und dann holt der Typ, der Moderator sich halt Leute aus dem Publikum auf die Bühne und macht einen Dancing-Contest mit denen. So, und das wissen die im Grunde auch schon und sind dann am Tanzen. Und ich dachte, ey, das könntest du niemals machen. Also in Deutschland durchs Publikum gehen, die Leute auf die Bühne holen und sie dann auch noch auffordern, da zu tanzen. Das, die würden sterben, so. Und die Amis alle, na klar, tanzen auf der Bühne, kein Problem, so. Ich, ich merke, du hattest Spaß. Gibt es Anjan was Vergleichbares hier in Deutschland? Um. Wie das Apollo Theater? Nee, nee die Stimmung, so, so der Umgang, äh, das auf die Bühne gehen, tanzen, dieses Künstler tagelang aufbahnen so, ja. Kann man sich das vorstellen? Also ich habe mir ja Musicals dort angeschaut und vorher auch Musicals in Deutschland gesehen und auch in London. Und es steht und fällt mit den Darstellern. Ich habe fünf Stücke gesehen. Zwei davon unfassbar gut. Also da hat wirklich alles gestimmt. so The Book of Mormon, finde ich, ist das größte Musiktheaterstück aller Zeiten. Also das ist so, so gut. So, Beautiful habe ich gesehen. Das ist als Musical über die Geschichte von Carol King. Und die hat dafür tatsächlich auch den Tony Award gewonnen. So in derselben Woche als, als beste weibliche Hauptdarstellerin, völlig zu Recht. Und die drei anderen Musicals, die ich gesehen habe, die fand ich von der Geschichte her nicht ganz so cool. Aber die Ausstattung fantastisch. Und das Ensemble bis ins, in die letzte Nebenrolle glänzend besetzt. Also da ist jeder einfach so angeschaltet auf der Bühne. Und da ist ein Stück, das ist so eine Wiederaufnahme eines alten Musikers, ich glaube aus den 60ern. Pippin heißt das. Und die Story ist so ein bisschen, ja, naja. Aber das wird halt ganz subversiv gespielt von den, von den Darstellern. Also im Grunde untergraben die die ganze Zeit die Handlung. Und das wird dadurch so, so lustig. Und da war ich halt beeindruckt, wie... Wie gut das besetzt ist, also wie hoch das Niveau ist einfach an, an, an, an Darstellern, was die einfach können. So jeder einzelne von denen. Jetzt lobst du ganz viel, ja. was, was die da machen. Aber du wolltest wissen, ob es was Vergleichbares in Deutschland gibt. Ja, ja, ja pardon. Ähm, also die scheinbar hier in Berlin ein kleines Varietétheater, wo man auch ausprobieren kann, wo es offene Bühnen gibt, wo es halt wesentlich leichter ist ranzukommen, wo man nicht vor ein Casting bestehen muss. Die hat viel dazu beigetragen, dass ich heute Künstler bin. Also ohne die scheinbar wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Und was ich halt daran toll finde, ist, dass einem der Einstieg so leicht gemacht wird. Also egal, wer du bist, du kannst da auftreten und du hast sieben Minuten. Ja. Und die lassen dich machen. Und dadurch ist dann die Show vielleicht nicht so cool oder da treten viele Leute auf, und du denkst, naja, das geht auch noch besser. Aber du hast ja die Möglichkeit äh, zu wachsen und zu lernen. Und das das eben unkompliziert. Und in New York herrscht schon auch Kampf. Also eine, eine Kollegin aus der scheinbar Clusi heißt die, die hat in New York länger gelebt und hat mir erzählt, wie schwer das ist, da aufzutreten als Stand-up-Comedian. Also da gibt es natürlich auch Stand-up-Comedy-Clubs wie die Sand am Meer und entsprechend viele Stand-up-Comedians. Und das ist echt hart. Also du musst bezahlen dafür, dass du da auftreten darfst oder Publikum mitbringen. Also das ist einfach, in dieser Stadt zeigt leider der Kapitalismus seine hässliche Fratze. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir in Berlin davon weitestgehend noch hoffentlich verschont sind. Also das ist sowieso anstrengend, die Stadt macht es dir nicht leicht. Es ist bewundernswert, wie die New Yorker damit umgehen. Also wie kreativ und, und gut gelaunt die das tragen, ihr Joch. Aber dass es besteht, das finde ich schon ganz schön grässlich. Also das ist, also... Auf was da, weißt du, im Theater, du gehst ins Theater und es ist echt brüllheiß im Sommer und willst ein Wasser kaufen, so eine kleine Flasche, so, und der Bauchladenverkäufer sagt, 5 Dollar, und ich sag, was, 5 Dollar, das ist dasselbe Wasser, das kostet draußen einen Dollar, so, also im Straßenverkauf, und er sagt, ja, ich weiß, zu mir leid, so, ich mache die Preise nicht. <lacht> Na, oder ich bin an der Royal City, nee, wie heißt sie? Royal City Music Hall vorbeigegangen. Die gehört zum Rockefeller Center. Und das ist eine riesen Konzerthalle. Und dort finden die Tony Awards statt. Also das ist quasi die Oscars für Musical. Werden da verliehen. Und zwar in der Woche, wo ich da war. Und ich dachte, oh geil, boah, das würde ich ja gerne sehen. und Hugh Jackman moderiert das, alter. Und dann bin ich dahin. Ähm, äh, nee, hab erst im Internet geguckt, was kosten die Karten, Gibt es überhaupt noch Karten? Und ja, wenige Restkarten, äh, 450 Dollar. Nicht, was? Man. 450? Seid ihr bescheuert? So, das kann ja nicht wahr sein, 450 Dollar. Und die rufen dann solche Preise auf, weil sie wissen, dass es Leute gibt, die das bezahlen. Ja, absolut. Also es ist ja total beliebt in den USA, jeder will ja seinen e erreichen. Ich glaube, Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Wenn man das hat, ist, hat man ge -e wenn man die alle bekommen hat, genau, Und gibt es welche, die das geschafft ja, das haben? Es gibt einige. Ich glaube, Ruby Goldberg und es gibt noch ein paar. Okay. So. Ein paar gibt es schon, die, die das gemacht haben. Aber äh, bei den Tonys, ich glaube Hugh Jackman und äh, Neil Patrick Harris haben das moderiert. Und, äh, hast du echt was verpasst. Ja, Neil Patrick Harris hat tatsächlich auch äh, den Tony gewonnen für beste Wahl, männliche Hauptrolle in Hedwig and the Angry Inch. Und auch das wollte ich natürlich sehen, Und auch da gab es nur noch wenige Restkarten für 300 Dollar. Und ich denke mir, ja, ist halt anders die USA. Ach. Aber eines wissen wir, ich war, wie gesagt, beim, nach dem letzten Interview bin ich jetzt ja zu dir in die Show. In Erlangen, in der Heinrich-Ladeshalle. Ich kenne das so von vielen anderen Veranstaltungen. Es war eng bestückt und ich glaube, es waren 1400 Leute da. Das ist äh, irre gewesen. Äh, das hast du und du hast jetzt was mitgebracht, das Gute aus den USA und nächste Woche beginnt deine Tour. Was erwartet uns? Also, ich bin natürlich wahnsinnig inspiriert von allem, was ich da gesehen habe auf der Bühne. Und ähm, ich möchte halt, ich bringe immer gerne Sachen zusammen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, so wie ich das in meinem Stück König Oedipus auch mache, so antikes Drama und Comedy. So und, und Zitate aus Filmen und Weltliteratur Also und mische da auch so ein stimmiges Ganzes. So, oder ich erzähle in einer neuen Nummer über die Zubereitung von grünem Tee und das ist eine Steppnummer. Und für mich liegt das vollkommen auf der Hand, das so aufzulösen. Und ähm, ich habe halt gesehen, was so möglich ist, was, was, was man machen kann. Und ich möchte halt eben gerne meine Leidenschaften zusammenbringen. Und die ist seit ein paar Jahren nun eben Swing tanzen. So, ähm, mit Band auftreten. Und ja, meinen Liedern ein neues Gewand zu verpassen, was, was, also, was erstmal ungewohnt ist. Es ist der altbekannte Song, es ist ein Song wie Ja Schatz, aber eben zu gucken, hey, was kann man mit anderen Mitteln machen, um dieses Lied vielleicht sogar noch mehr auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, also so Genregrenzen zu überschreiten. Und das finde ich halt total spannend. Also in Deutschland herrscht ja eine strikte Trennung zwischen E- und U-Kultur, die ich total bescheuert und absurd finde. Also da äußere ich mich ja auch zu in meinem aktuellen Chavikabaret-Programm. und das ist eben in New York nicht so. Mhm. Und ähm, da, das, das fand ich einfach super beeindruckend. so beeindruckend. Ist, ist es unterhaltsam? Ja, wenn es unterhaltsam ist, dann ist es auch gut. Wo geht's nächste Woche los? Die Tour beginnt hier in Berlin im Tempodrom mhm. und dann sind wir zwei Wochen jeden Tag woanders. Wahnsinn! dich hm. auf die Tour? Ey, total, total. Das wird eine Klassenfahrt. Also wir, das Orchester nicht, wir werden im Bus reisen. So, das ist für mich auch das erste Mal auf diese Art und Weise auf Tour zu sein. Da freue ich mich total drauf. Wie gesagt, ich habe nur eine treue Fangemeinde gesehen. Ich habe eine, eine, eine volle heinrich Ladeshall in Erlangen gesehen. Das sehe ich sonst nie. Also Und vor allem scheint die experimentierfreudig zu sein, also offen zu sein für das, was du mitbringst. Das ist... Äh, Den Eindruck habe ich auch, ja. Das ist, ein, ich glaube, das ist ein Riesen-Glücksfall als Künstler, oder? Voll. Also naja, ich meine Geschmäcker sind verschieden, auch unter meinen Fans. So manche sagen mir auch oh, mit Orchester, das finden wir nicht so cool. Wir finden dich am Klavier irgendwie interessanter. Und andere sagen genau das Umgekehrte. Ähm, wiederum andere finden total geil, wie unterschiedlich das ist. So, ah, guck mal, und dann spielt er auch noch ein antikes Drama, das ist ja klasse. So, und dann steppt der auch noch, Alter. <lacht> also ich glaube, was alle Leute, worauf sich alle Leute einigen können, die Fans von mir sind, ist, dass ihnen die Texte sehr gut gefallen. Also das ist oft das, was sie, was sie zu mir führt und wo sie sagen, ja, das, also das kannst du einfach super gut auf den Punkt bringen, Bodo, und das gefällt uns. Und ähm, in welcher Weise das eben nun geschieht, ob jetzt mit Klavier, mit Orchester oder wie auch immer, da gehen halt die Geschmäcker auseinander. Aber die, die Liebe zu den Texten ist, glaube ich, bei allen vorhanden. Und ich, ich nehme ja begeistert zur Kenntnis, dass sich das so rumspricht. Also ich bin ja nun keiner von den Künstlern, die alle naslang irgendwie im Fernsehen und im Radio zuhören, was ich auch gut finde. Ähm, also ich bin nicht über das Fernsehen bekannt. Aber millionenfach über YouTube. Ja, und über deine Interviews. Ach, ich glaube, ja. damit hat es viel zu tun. <lacht> ähm, ich, äh, ich denke, du hast sehr viel Lobgesang äh, auf New York einprasseln lassen. Dabei bist du in Berlin. Berlin ist aber auch toll. Du, ich war nach zweieinhalb Wochen war ich sehr, sehr froh, wieder zu fliegen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe ja hier in Kreuzberg gelebt ja, für deine Stalker. Du auch. Ja, und du lebst genau. in Kreuzberg. Ähm, Oben. <lacht> Wie, was ist, was macht Berlin aus? Also, du merkst, was ich habe gemerkt, was Berlin ausmacht, wenn ich mal weg war, zum Beispiel in New York. Also, Sachen, die ich gerne tue in Berlin, ist zum Beispiel sich in der Sonne und dann Baum ins Café setzen. Das geht nicht in New York. Warum nicht? Keine Bäume. So, die Bäume, die es gibt, die stehen im Central Park oder halt in anderen Stadtteilen, Greens, Brooklyn, so, aber in Manhattan kannst du es vergessen. So. Und wenn da ein Café ist, wo es nett ist, dann ist da total voll, die ganze Zeit. Also da kann man sich nicht mal eben nett hinsetzen oder so, da musst du reservieren. Oder du hast einfach Pech. So, dann ist es Mörder teuer. So Also da, wo schön ist, ist eben auch teuer. So, und das ist anstrengend. Also nicht einfach mal so... Ein Freund von mir hat gesagt, äh, in Berlin gibt es natürliche Unfreundlichkeit und in New York unnatürliche Freundlichkeit. Stimmt das? Also die Freundlichkeit, die mir entgegengeschlagen ist in New York, die fand ich sehr authentisch. Ähm, mir, ist, mir sind auch unfreundliche Menschen in New York begegnet. Also und das hat mich auch eben angezeigt, so. also da recht ich, Alter, was soll ich War aber was, ne? nicht Berliner. Nee, <lacht> weiß man nicht, aber ich glaube nicht, glaub nicht. Also was ich wirklich klasse fand, so auf dem Rockefeller Center, das ist halt so eins von den richtig hohen Hochhäusern, wo man einen super guten Ausblick hat. Und ähm, das ist so ein Touri-Ding, ne? wie der Fernsehturm in, in Berlin. Und da ist dann so ein Typ, der den Besucherstrom, nachdem die oben gucken, war auf drei Aufzüge verteilt, damit die wieder runterfahren, so und äh, das ist ein ziemlich dröger Job und was der aber macht ist mit allen Leuten irgendwie quatschen, wo kommst du her, ah Paris, alles klar, bonjour und dann kann er irgendwie auch alle Fremdsprachen reden mit denen und macht so Scherze und schickert und bringt sich gut drauf und uns. So, also die fünf Minuten, die man da auf den Lift wartet, ist man glänzend unterhalten und hat total Spaß und geht, fährt mit dem Grinsen wieder runter. Und das fand ich halt total cool, weil ich dachte, das okay, kann okay ich mir so Vor ein Job. Nee, ne, siehst du das mal, genau. Wollen mal <lacht> Richtig. Haben wir nicht. <lacht> Wunderbar. Du wirst bestimmt wieder mit was ganz Neuem kommen, wenn wir uns wiedersehen. Oh ja. Wartet ja. irgendwas auf uns. Äh, also arbeitest du wieder an der Überraschung nächstes Ja, Jahr. Ich, ich weiß gar nicht, wohin mit all den Ideen. Also, ich arbeite derzeit schon am nächsten Klavierkabarettprogramm. Das ist quasi fertig. Es gibt bereits 24 neue Songs, die auch alle vor Publikum schon erprobt sind. Und das wird offiziell Premiere haben im September nächsten Jahres. So, im August gibt es Vorpremieren und es brennt mir ja schon unter den Nägeln. Also. Im Grunde könnte ich jetzt quasi schon neues Programm auf die Bühne bringen. <lacht> für dich ist schon nächstes Jahr September. Ja, für mich ja, ist ja. erstmal jetzt deine Tour und äh, wir treffen uns einfach vor nächsten ja. September und du erzählst mir, was da auf uns zukommt. Genau. Es macht jedes Mal Spaß, sich mit dir zu treffen. Eben in Kreuzberg, mal gucken, wo wir uns das nächste Mal treffen. Äh, ja, ich bin jetzt schon gespannt. Super, danke schön für das Gespräch. Gerne, danke dir. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist... Messi tausend schön, ganz entzückende Kollegin. Darf ich ja diese Größe ausdrücken? Oh ja, ich bitte darum von Herzen. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Okay, zufrieden.